Hallo, in diesem Video wollen wir uns Interaktionsprinzipien ansehen. Interaktionsprinzipien sind Grundsätze, die letztendlich bei allen möglichen Nutzerschnittstellen Anwendung finden sollten. Sie ergeben sich so ein bisschen aus Erfahrungen damit, wie Nutzerschnittstellen gestaltet werden sollen, aber auch aus dem Wissen darum, wie Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich eigentlich mit Systemen interagieren und was deren typische Erwartungen an ein System eigentlich sind. Doch bevor wir hier direkt mit irgendeiner Definition oder so anfangen, möchte ich erstmal ein kleines Beispiel einführen, damit Sie letztendlich einen etwas besseren Eindruck später davon bekommen können, welche Interaktionsprinzipien es eigentlich gibt und welche vielleicht bei diesem Beispiel gut funktionieren und gut umgesetzt sind und welche letztendlich nicht so gut funktionieren. Schauen wir uns das Beispiel zunächst an. Das Beispiel, um das es sich handelt, ist mein Herd. Das ist ein Herd, der wie viele Herde heutzutage auch vier Platten hat und zwar in so einer zeran das heißt, das ist eine durchgehende Fläche. Und wie es heutzutage auch sehr häufig ist, hat diese Zeranfläche so einen kleinen Bereich, der auf Touch reagiert und in diesem Bereich kann man dann letztendlich den Herd bedienen. Ich habe das Ganze hier dann mal vergrößert dargestellt. Das ist der Bereich visualisiert, so wie das bei mir beim Herd letztendlich auch aussieht. Und ich möchte Sie jetzt einfach mal bitten sich zu überlegen, wenn Sie diese Touch-Oberfläche jetzt das erste Mal vor sich hätten, wie Sie jetzt die Platte rechts oben auf volle Leistung schalten würden. Ich gebe Ihnen kurz eine Sekunde, sich darüber Gedanken zu machen, wie Sie das machen würden und dann zeige ich Ihnen gleich, wie es richtig funktioniert. Die richtige Lösung bei diesem Beispiel ist jetzt, dass Sie zunächst die Taste ganz rechts unten drücken müssen. Das ist die Ein-Aus-Taste für den Herd. Dann müssten Sie dreimal die sogenannte Plattenauswahl-Taste drücken, das ist die unten links, und dann müssen Sie einmal auf die Plus-Taste drücken. Warum muss man das so machen? Nun, mit der ein aus schalten wir den Herd überhaupt erstmal an. Dann blinkt letztendlich die Platte ganz rechts, die in, ganz rechts in dieser Reihe der Platten ist dann können Sie tatsächlich nicht direkt die Platte anwählen, indem Sie auf die Platte zum Beispiel touchen, auch wenn das vielleicht bei manchen von Ihnen dann die Vermutung war, sondern Sie müssen die Plattenauswahltaste drücken und zwar genau dreimal, denn es blinkt im Moment die Platte ganz rechts und Sie müssen dann praktisch im Uhrzeigersinn diese Platten durchschalten und müssen dann eben praktisch dreimal auf die Plattenauswahltaste drücken, um dann eben im Uhrzeigersinn zu der Platte zu kommen, die Sie haben wollen. Und dann drücken Sie einmal auf Plus und mit einmal auf Plus wird automatisch gleich die höchste Stufe eingeschaltet, was in diesem Fall die Stufe 9 ist. Ich gebe Ihnen jetzt noch eine zweite kleine Aufgabe. In der zweiten kleinen Aufgabe möchte ich Sie bitten, einfach mal ganz kurz zu überlegen, wie Sie jetzt noch die Platte links unten auf Stufe 6 dazu schalten würden. Die richtige Lösung an dieser Stelle ist jetzt folgendes. Sie müssen dreimal die Plattenauswahltaste drücken, einmal Minus und zweimal Plus. Warum ist das so? Nun, wenn der Herd bereits angeschaltet ist und Sie drücken dann wieder auf den einen Ausknopf, dann würden Sie den ganzen Herd wieder ausschalten. Das wollen wir nicht. Was wir aber wollen, ist eben die richtige Platte anwählen. Hier müssen Sie jetzt dreimal die Plattenauswahltaste drücken. Der Grund ist einfach der folgende. Wenn Sie die Plattenauswahltaste einmal drücken, dann blinkt die Platte in der Reihe der Platten, die gerade angeschaltet und am weitesten links in der Reihe dieser Platten ist. Und das ist die Platte, die wir gerade angeschaltet haben. Das ist ja die einzige, die an ist. So, und dann müssen Sie praktisch dreimal durchschalten, um dann die Platte zu erreichen, die wir jetzt erreichen wollen. Das ist also wieder im Uhrzeigersinn. Und dann könnte man jetzt natürlich auch einfach einmal Plus drücken und dreimal Minus. Dann würde man auch die Stufe 6 erreichen. Aber wenn wir zwischendurch mit dem Plus einmal auf Stufe 9 waren, wird die Platte in so einen Aufheizmodus wechseln. Und so lange erstmal aufheizen, bis die Platte wirklich Stufe 9 erreicht hat. Und erst dann wird sie wieder reduzieren auf Stufe 6. Wenn wir direkt die Stufe 6 erreichen wollen, ohne die Stufe 9 zwischendurch zu haben, müssen wir erst... Einmal Minus drücken, dann landet die Platte nämlich in Stufe 4, also von 0 auf 4, obwohl wir Minus drücken. Und dann drücken wir noch zweimal Plus, um die Stufe 6 zu erreichen. Könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass einigen von Ihnen das jetzt nicht so gut gelungen ist. Ich gebe Ihnen trotzdem nochmal eine dritte Aufgabe, die Sie bitte lösen. Die dritte Aufgabe ist dann, schalten Sie mal bitte die Platte oben rechts, die wir also als erstes eingeschaltet haben, wieder aus. Die Lösung dieses Rätsels und ich muss wirklich schon sagen des Rätsels ist dann wie folgt. Sie drücken wieder dreimal die Plattenauswahl-Taste und dann entsprechend neunmal Minus. Warum ist das so? Der Grund ist der, wieder dürfen Sie nicht den einen Ausknopf betätigen, weil Sie dann den gesamten Herd, also auch die andere Platte ausschalten wollen äh, würden. Das wollen wir ja nicht. Sondern... Sie müssen eben über die Plattenauswahltaste die entsprechende Platte auswählen. Wenn Sie die Platte, diese Taste einmal drücken, hatte ich ja gesagt, wird immer erst die Platte angewählt, die gerade eingeschaltet und am weitesten links in dieser Reihe ist. Das wäre dann in dem Fall die kleine Platte unten links, die wir schon anhaben. Und dann müssen Sie eben noch zweimal drücken, um dann eben die Platte oben rechts auszuwählen. Und dann dürfen Sie eben, wie gesagt, nicht auf den Ausknopf drücken, sondern Sie müssen wirklich schön fein säuberlich nacheinander auf Minus drücken, um dann letztendlich zu erreichen, dass diese Platte wieder auf Null landet. Gut, jetzt haben Sie sich wahrscheinlich schon so ein bisschen gedacht, naja, so richtig toll ist diese Oberfläche nicht und wir schlagen jetzt so ein bisschen die Brücke zu den Interaktionsprinzipien und spielen einfach mal mit diesem Beispiel so ein bisschen durch, welche Interaktionsprinzipien da denn jetzt eingehalten wurden und welche vielleicht nicht so. Aber was sind denn eigentlich diese Interaktionsprinzipien? Für die Interaktionsprinzipien gibt es tatsächlich einen Standard, den DIN EN ISO 9241-110 und zwar aus dem Jahr 2020. Letztendlich gibt es insgesamt genau sieben Prinzipien und jedes Prinzip ist nochmal weiter unterteilt, nämlich in zwei bis drei Kategorien von Empfehlungen, denen man folgen sollte, um ein jeweiliges Prinzip einzuhalten und jede Kategorie von Empfehlungen hat auch tatsächlich nochmal mal ein bis sieben tatsächliche Empfehlungen, die dann zu dieser Kategorie dazugehören. Das heißt, für ein und dasselbe Prinzip haben Sie unter Umständen relativ viele Empfehlungen, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie dann eine solche Nutzerschnittstelle mal designen. Und das können Sie tatsächlich von vornherein mit, mit berücksichtigen und können darüber dann eben relativ viel, relativ schnell auch direkt von Anfang an richtig machen. Wir schauen jetzt in diesem Video einfach mal alle dieser Prinzipien und eben ein paar der Empfehlungen an und beziehen das so ein bisschen auf das Beispiel, was ich gerade eingeführt hatte. Wir fangen an mit dem ersten Prinzip. Das ist nämlich das Prinzip der Aufgabenangemessenheit. Aufgabenangemessenheit heißt, eine Nutzerschnittstelle sollte letztendlich zu der Aufgabe passen, die mit ihr erledigt wird und sollte auch die Erledigung der Aufgabe entsprechend unterstützen. Das heißt, der Fokus der Nutzerschnittstelle sollte eben auf, die, auf der Erledigung einer Aufgabe liegen und er sollte nicht unbedingt auf der Technologie liegen, die wir da jetzt hier an der Stelle haben. Wenn die Technologie eben nicht dazu beiträgt, diese Aufgabe zu erledigen, dann sollte eben nicht die Technologie das Mittel der Wahl sein, sondern man sollte eben überlegen, ist es vielleicht eine andere Technologie das Richtige, um diese Aufgabe zu unterstützen. Und da merken wir jetzt vielleicht schon so ein bisschen, wenn wir das mal so auf den Herd mit der Touch-Oberfläche beziehen, Touch-Oberflächen sind ja eigentlich ganz cool und modern, aber so eine Touch-Oberfläche bei so einem Herd, die vielleicht auch nur dann richtig funktioniert, wenn meine Finger richtig sauber sind, was beim Kochen auch nicht immer der Fall ist, haben wir vielleicht schon mal so ein bisschen so ein, so ein kleines Problem. Aber schauen wir uns mal diese Aufgabenangemessenheit noch ein bisschen genauer an, was es da so für Empfehlungen gibt. Eine erste Empfehlung ist, dass man relativ schnell bei einer Nutzerschnittstelle herauskriegen muss, ob denn diese Nutzerschnittstelle für die Aufgabe, die ich erledigen möchte, angemessen ist. Also ob sie dazu passt. Gut, bei dieser Nutzerschnittstelle ist das vielleicht relativ gut gegeben, denn die Nutzerschnittstelle befindet sich an einem Herd. Ich möchte mit dem Herd vermutlich etwas kochen, also werde ich relativ schnell feststellen können, ja, das passt eigentlich zu dem, was ich vorhabe. Was aber eben auch wichtig ist bei so einer Nutzerschnittstelle, der Aufwand, den wir dann, brauchen, um eben mit der Nutzerschnittstelle zu interagieren, der sollte optimal auch zur Aufgabe passen. Das heißt, wir haben an der Nutzerschnittstelle immer genau die Informationen zur Verfügung, die wichtig sind für die Erledigung einer Aufgabe mit der Nutzerschnittstelle und die Nutzerschnittstelle verlangt von uns auch genau so viele Dialogschritte, wie notwendig sind, um letztendlich mit der Nutzerschnittstelle die Aufgabe zu erledigen. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal den ersten Punkt, der bei dieser Nutzerschnittstelle nicht so gut geklappt hat. Wenn man sich überlegt, ich möchte jetzt also eine solche Herdplatte so schnell wie möglich auf eine bestimmte Stufe stellen, dann, und wenn man das ja mal vergleicht mit solchen typischen Drehknöpfen, die man an vielen Herden ja auch noch hat, dann ist man, stellt man eigentlich relativ schnell fest, dass man mit solchen Drehknöpfen viel, viel schneller ist. Das heißt, wir haben wesentlich weniger Schritte, um das Gleiche zu erreichen. Vor allen Dingen muss man nicht erst noch so eine Plattenauswahltaste machen oder sowas, sondern man kann direkt die Platte anwählen. Die, mit der man interagieren möchte. Hätte man hier auch umsetzen können, man hätte ja einfach die Platten darüber anwählen können, da wo sie eben abgebildet sind, ist hier leider nicht der Fall, deswegen hat man das hier vermissen lassen, aber das wäre eine Möglichkeit gewesen, um das Ganze etwas besser zu gestalten. Gut und die letzte Empfehlung oder die letzte Gruppe von Empfehlungen, die hier noch gemacht wird, ist, dass man Gute Standardauswahlmöglichkeiten bietet, zum Beispiel gute Default-Werte. Das ist bei dem Herd vielleicht nicht ganz so relevant, ist vielleicht eher relevant, wenn es zum Beispiel darum geht, bei Nutzerschnittstellen mal ein Datum einzugeben und es sollte, wenn möglich, das heutige Datum sein. Aber auch bei diesem Herd kann das durchaus mit berücksichtigt werden. Wenn ich eben zum Beispiel diese Plattenauswahltaste wieder antippe, dann ist ja immer die Platte aktiv, die am weitesten links in dieser Reihe ist. Mit, äh, und auch angeschaltet ist. Und das ist unter Umständen nicht die Platte, mit der ich als nächstes interagieren möchte. Und es ist vielleicht auch nicht die Platte, mit der ich als letztes interagiert habe. Also hier ist unter Umständen nicht unbedingt ein guter Default-Wert vorhanden. Gut, das war das Prinzip Nummer 1. Ich denke mal, Sie bekommen einen relativ guten Eindruck davon, wie diese Prinzipien funktionieren. Schauen wir uns das nächste Prinzip an. Das ist die sogenannte Selbstbeschreibungsfähigkeit. Die Selbstbeschreibungsfähigkeit sagt, für Nutzis soll immer erkennbar sein, was ein System kann, was es gerade macht und wie es zu nutzen ist. Und das umfasst letztendlich alle möglichen Bereiche einer Nutzerschnittstelle, von Text über Bilder über Formatierung bis hin zu allem anderen, was irgendwie noch dafür da ist, um die Nutzerschnittstelle nach außen hin zu beschreiben. Auch hier schauen wir uns gleich mal ein paar konkretere Empfehlungen an, um das vielleicht noch besser verstehen zu können. Das erste, was ganz wichtig ist, um eine Selbstbeschreibungsfähigkeit einer Nutzerschnittstelle zu erreichen, dass alle möglichen Informationen, die wir brauchen, um mit der Nutzerschnittstelle zu interagieren, wenn möglich auch in der Nutzerschnittstelle vorhanden sein sollten. Und nur wenn das gegeben ist, dann braucht man eben zum Beispiel keine Handbücher oder sonstige Hilfe und kann eben das Ganze auch komplett alleine machen. Dazu zählt letztendlich auch, dass auch klar dargestellt ist, was ist denn jetzt interaktiv an so einer Nutzerschnittstelle und was ist vielleicht nicht interaktiv. Und man muss auch ein passendes Vokabular dafür verwenden. Wenn wir uns jetzt die Nutzerschnittstelle des Herz hier an dieser Stelle dazu angucken, vielleicht gehörten sie ja zu denjenigen, die dann gesagt haben, Mensch, ich touch einfach mal oben auf das, was irgendwie die jeweilige Platte repräsentiert. Und da hatte ich ja gesagt, das reagiert gar nicht. Also prinzipiell wurde hier vielleicht schon mit einem richtigen Vokabular gearbeitet, weil irgendwie den meisten Menschen heutzutage klar ist dann jetzt, welcher Teil der Nutzerschnittstelle repräsentiert denn jetzt welche Herdplatte? ja. Also die Icons wurden erstmal richtig gewählt. Wir stellen also fest, Vokabular ist nicht immer nur Text, sondern es sind natürlich auch ähm, sind Icons letztendlich, die irgendwo eingesetzt werden. Aber hier ist natürlich was anderes schiefgelaufen. Hier ist nicht klar und eindeutig gemacht, was ist denn jetzt hier an dieser Nutzerschnittstelle interaktiv und was nicht. Und sowas wie dieser... Aufheizmodus, von dem ich vorhin auch schon gesprochen habe, der ist halt über die Nutzerschnittstelle gar nicht so richtig dokumentiert. Zwar zeigt dann mein Herd irgendwie so ein Buchstaben A an, dass er da jetzt gerade irgendwie am Aufheizen ist, aber ich musste in der Bedienungsanleitung nachlesen, um zu verstehen, was bedeutet das dann jetzt für mich. Also hier ist so ein bisschen was schiefgegangen. Eine weitere Kategorie von Empfehlungen, die hier bei diesem Prinzip relevant sind, ist die Anzeige des Systemzustands. Bei diesem bei dieser Anzeige geht es letztendlich darum, dass man immer zeigt den Nutzerinnen und Nutzern, wie ist denn der aktuelle Fortschritt der Aufgabenerledigung, gerade wenn man also größere Aufgaben hat, ist das ganz wichtig, dass man immer klar macht, wann sich der Systemzustand ändert, zum Beispiel wann ein System in den An- oder in den Auszustand geht oder dass man auch erkennt, dass das System gerade eine Eingabe von den Nutzerinnen und Nutzern einfordert. Nun gut, die Aufgaben hier beim Herz sind vielleicht prinzipiell nicht ganz so komplex. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass diese Sachen immer angezeigt werden und das passiert eigentlich bei dem Herd relativ gut. Ich habe gesagt, wenn ich mit der Plattenauswahlplatte zum Beispiel, ähm, mit der Plattenauswahltaste eine Platte anwähle, dass diese dann blinkt. Das heißt, ich weiß, wo ich jetzt äh, als nächstes was machen muss, wie der aktuelle Systemzustand ist und ich sehe auch, welche Platte ist jetzt gerade in welchem Zustand. Etwas schwieriger ist es tatsächlich, wenn man den Herd ausmacht, dann wird nämlich für die Platten, die noch heiß sind, ein H im Display angezeigt. Und dann ist es für mich nicht mehr ganz so ersichtlich, ob denn der Herd jetzt noch an ist oder ob er schon aus ist. Das heißt, das muss man hier so ein bisschen mit berücksichtigen. Das ist aber tatsächlich etwas weniger ein Problem. Nichtsdestotrotz ist es nicht ganz konsistent bezüglich der Selbstbeschreibungsfähigkeit. Das nächste Prinzip, was hier eine Rolle spielt, ist die Erwartungskonformität. Dabei geht es darum, dass sich eine Schnittstelle immer so verhalten sollte, wie es von den Nutzis letztendlich erwartet wird. Das heißt, dadurch wird die Nutzerschnittstelle vorhersehbar. Das heißt auch, die Nutzerschnittstelle entspricht letztendlich den allgemeinen Erwartungen und Konventionen und vor allen Dingen auch den allgemeinen Erfahrungen, die Nutzeris wahrscheinlich mit einer ähnlich gelagerten Nutzerschnittstelle schon mal hatten. Auch hier schauen wir uns gleich mal die entsprechenden Kategorien der Empfehlungen an. Die erste Kategorie ist die Kategorie des angemessenen Systemverhaltens. Das System sollte prinzipiell immer nur das von den Nutzerinnen und Nutzern bei der Abarbeitung der Aufgabe erwarten und verlangen, was auch tatsächlich zur Aufgabenabarbeitung gehört. Es sollte auf keinen Fall irgendwie davon wegführen. Und es sollte für die Nutzerinnen und Nutzer Rückmeldungen geben für die Handlungen, die sie jeweils machen. Das ist hier bei dem Herd tatsächlich einigermaßen gegeben. Das heißt, wenn ich also den, eine Platte auf eine bestimmte Temperatur stellen will, dann gibt es bestimmte Schritte, die mich auch wirklich genau dahin führen. Dass das Ganze nicht Aufgabenangemessen ist, weil es vielleicht zu viele Schritte sind, das haben wir tatsächlich schon festgestellt. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier erstmal keine Schritte, die ich vielleicht komplett gar nicht erwarten würde. Auf Websites passiert es Ihnen aber vielleicht ab und zu mal, dass Sie vielleicht irgendeine bestimmte Information erfragen möchten auf der Website oder herausfinden möchten und mit einmal sollen Sie sich einloggen. Das ist dann etwas, was gar nicht so richtig zu Ihrer Aufgabenstellung dazugehört und Sie sollen mit einmal trotzdem irgendwie diese Schritte erledigen. Das wäre dann so ein typisches Beispiel, wo das nicht gegeben ist. Aber wie gesagt, hier bei dem Herd ist das einigermaßen gegeben. Was hier bei dem Herd aber nicht so gut gegeben ist, ist vielleicht tatsächlich der nächste Teil oder die nächste Kategorie von Empfehlungen. Die lautet ja Konsistenz. Es soll also so sein, dass sich alle Elemente einer Oberfläche immer so verhalten, wie man es als Nutzerin und Nutzer gleich von ähnlich gelagerten Systemen kennt oder wie es auch innerhalb der Nutzerschnittstelle bereits gemacht wird. Das heißt, wenn ich also zum Beispiel ein entsprechendes Icon habe, was sonst immer anklickbar ist, dann sollte es auch anklickbar sein. Was wir hier haben, bei diesem Beispiel ist, dass es eine gewisse Abweichung davon gibt. Und zwar ist es ja so, wenn wir die erste Platte anmachen, dann müssen wir den einen Ausknopf drücken. Wenn wir aber die nächste Platte anmachen, dürfen wir den einen Ausknopf nicht drücken. Ja. Und genauso geht es, wenn wir die Platten ausmachen. Wenn wir nur eine Platte ausmachen wollen, aber eine andere noch anbleiben soll, dürfen wir auch den einen Ausknopf nicht drücken. Wenn wir aber eine einzelne Platte ausmachen wollen, dann können wir den einen Ausknopf drücken. Das ist nicht ganz konsistent in der Art und Weise, wie hier das Ganze bedient werden soll. Und deswegen ist das etwas problematisch. Gut. Es gibt noch eine letzte Kategorie an Empfehlungen, die hier tatsächlich dazugehört. Das ist nämlich die Anpassung an einen neuen Systemkontext. Das heißt, dass ein System, wenn es in einem anderen Kontext mal eingesetzt wird, sich auch entsprechend in diesem Kontext anpassen können soll. Das ist beim Herd jetzt tatsächlich nicht gegeben, gilt aber zum Beispiel eben für Webseiten, die eben, wenn sie eben nicht auf einem PC angezeigt werden, sondern auf Mobiltelefonen, dass sie zum Beispiel responsiv reagieren. Ein weiteres Prinzip ist die Erlernbarkeit. Bei der Erlernbarkeit geht es darum, dass Nutzis beim Erlernen des Systems angeleitet und unterstützt werden. Und auch hier gibt es wieder Empfehlungen, die zu berücksichtigen sind. Die erste Empfehlungskategorie ist, dass es möglich sein soll, für die Nutzerinnen und Nutzer eine Oberfläche zu entdecken. Das heißt, es sollte zum Beispiel möglich sein, dass die Nutzis entsprechende Funktionen und Informationen selbstständig erkennen, zum Beispiel weil eben bestimmte Begriffe oder Grafiken verwendet werden, die die Nutzis schon kennen, aber auch sicherstellen, dass letztendlich alles auch sichtbar ist für die Nutzis, was für sie sichtbar sein sollte. Genauso muss es für die Nutzis möglich sein, dass sie explorieren. Das heißt, dass sie auch mal Dinge ausprobieren, dass sie Zugangsalternativen finden, dass sie einfach alles Mögliche mal damit machen können, ohne dass sie irgendetwas zerstören. Und letztendlich ist es so, dass wenn die Nutzis einen bestimmten Schritt ausgeführt haben mit einer Nutzerschnittstelle, dass sie auch genügend Informationen darüber bekommen, was ist denn jetzt eigentlich passiert, was hat das Ganze ergeben. Denn wenn Sie diese Informationen bekommen, dann bleibt bei Ihnen auch hängen, wie jetzt dieser Weg dahin funktioniert hat. Und dann können Sie ihn beim nächsten Mal vielleicht auch besser machen. Wenn wir uns jetzt diese Sachen so ein bisschen ansehen beim Herd, dann ist es tatsächlich so, dass hier tatsächlich einiges gegeben ist. Man kann vielleicht mit den unterschiedlichen Icons auf der Oberfläche schon so ein bisschen was anfangen, aber da es eben so ein bisschen irreführend ist, weil eben manche Sachen dann doch nicht interaktiv sind, ist man hier vielleicht auch so ein bisschen gelähmt. Nichtsdestotrotz, wenn man so ein bisschen rumprobiert, und das ist hier eben möglich, wird man wahrscheinlich irgendwann bei diesem Herd auch alle möglichen Platten irgendwie angeschaltet bekommen, denn es kann da erstmal nicht viel passieren. Das Einzige, was vielleicht passieren kann, aber da kann tatsächlich dann die Oberfläche nichts dafür, ist, wenn Sie irgendetwas auf der Herdplatte stehen haben und diese dann fälschlicherweise anschalten und da eigentlich eine andere anschalten wollten, dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig, rein über diese Nutzerschnittstelle zu machen. Aber es ist auch nicht unmöglich. Es wäre zum Beispiel vielleicht noch möglich, mit entsprechender Sensorik zu arbeiten, um herauszufinden, steht da jetzt tatsächlich ein Topf auf der Herdplatte oder irgendetwas anderes. Aber das muss man dann letztendlich auch den Technikern überlassen, ob sie dafür vielleicht tatsächlich eine Lösung finden würden. Nichtsdestotrotz ist diese Nutzerschnittstelle vielleicht einigermaßen erlernbar, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so gut zu bedienen ist. Gut, schauen wir uns das nächste Prinzip an. Das nächste Prinzip ist die sogenannte Steuerbarkeit. Bei der Steuerbarkeit ist es so, dass Nutzis, wenn möglich, die Vorgaben einer Nutzerschnittstelle verändern können sollten. Also zum Beispiel die Bearbeitungsreihenfolge, die Bearbeitungsgeschwindigkeit oder eben auch die eigene Darstellung einer Nutzerschnittstelle. Bei dem Herd ist das jetzt vielleicht etwas schwieriger, aber schauen wir uns doch einfach mal die Empfehlungskategorien hier trotzdem an. Eine erste Sache, die man machen möchte, vor allen Dingen, wenn man eben die Bearbeitungsreihenfolge so ein bisschen beeinflussen möchte, ist vielleicht, dass man eine Sache unterbrechen will und danach vielleicht auch wieder fortsetzen möchte. Das heißt, ich erledige gerade eine Aufgabe mit einem System, ich möchte es unterbrechen und ich möchte danach direkt wieder fortsetzen. Das wäre jetzt hier beim Herd zum Beispiel die Situation, dass, man, dass es mit einem an der Tür klingelt und man sagt: Oh, ich muss mal ganz kurz an die Tür, muss mal gucken, wer da ist. Ich möchte den Herd mal in einen Modus versetzen, in dem er einfach auf weitere Befehle wartet, aber wenn möglich nicht weiter heizt, damit nichts passieren kann. Das geht hier tatsächlich nicht. Das die einzige Möglichkeit, die ich hätte, wäre, den ganzen Herd komplett auszuschalten und danach müsste ich ihn wieder mühsam entsprechend anschalten, müsste also die einzelnen Platten wieder anschalten. Das heißt, ich habe hier keine Möglichkeit anzuhalten und wieder weiterzumachen. Etwas weiteres, was dazu noch dazu gehört, ist letztendlich, dass man auch bestimmte Schritte vielleicht manuell durchführen kann, die sonst ein System automatisiert durchführen würde. Auch das sollte möglich sein, spielt aber hier bei dem Herd jetzt eher weniger eine Rolle. Eine weitere Kategorie von Empfehlungen ist dann die Flexibilität. Hierbei geht es darum, dass man zum Beispiel die Schrittreihenfolge bei der Erledigung einer Aufgabe verändern kann, dass man vielleicht auch mit Shortcuts arbeiten kann oder sich diese sogar festlegen kann oder dass man auch Dinge rückgängig machen kann. Das spielt jetzt hier vielleicht bei dem Herd eine nicht ganz so große Rolle. Letztendlich kann man aber zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich nicht eine Platte auch gleich auf die heißeste Stufe stellen will, dass ich dann eben nur einmal auf das Plus drücken muss. Das könnte man als eine Art Shortcut betrachten, denn ich muss ja nicht neunmal auf Plus drücken, sondern es reicht, wenn ich da einmal drauf drücke. Aber so ein richtiger Shortcut ist es nämlich nicht, weil es gibt keine andere eigentlich standardmäßige Lösung, um das Gleiche zu erreichen. Ja? Und vor allen Dingen hat man nicht so richtig die Flexibilität. Ich kann also hier auch nicht die Schrittreihenfolge an dieser Stelle ändern. Und die letzte Empfehlungskategorie hier bei der Steuerbarkeit wäre dann die Individualisierung. Bei der Individualisierung geht es jetzt darum, dass man zum Beispiel eine eigene Farbe für etwas festlegen kann, dass man eigene Shortcuts vielleicht tatsächlich festlegen kann, dass man eigene Schriftarten festlegen kann, dass man vielleicht auch eine eigene Sicht auf bestimmte Informationen festlegen kann. Das sind jetzt alles Dinge, die vielleicht hier beim Herd nicht so eine große Rolle spielen, aber natürlich bei anderen Nutzerschnittstellen unglaublich wichtig sind, damit die Nutzer letztendlich das alles für sich Persönlich irgendwie schon einstellen können, sprich personalisieren können. Also letztendlich nicht unwichtig, aber eben für den Herd vielleicht etwas weniger relevant. Gut, schauen wir uns das nächste Prinzip an. Beim nächsten Prinzip geht es um die Robustheit gegenüber Benutzungsfehlern. Da wollen wir sicherstellen, dass Fehler, die die Nutzis machen, entweder vermieden, toleriert oder gar behoben werden. Das sind auch letztendlich diese Empfehlungskategorien die bei diesem Prinzip eine Rolle spielen. Das erste ist die Fehlervermeidung. Das kann man erreichen, indem man zum Beispiel so wenig wie möglich Eingaben überhaupt von den Nutzis einfordert, denn nur wenn sie Eingaben machen, machen sie vielleicht Fehler. Man sollte nur gültige Eingaben ermöglichen, also ungültige nicht. Und man sollte natürlich auch Fehler erkennen. Und hier haben wir tatsächlich bei dem bei der Nutzerschnittstelle ein Problem. Wenn die Nutzis zum Beispiel aus Versehen auf diesen Ausknopf kommen, ja, weil sie nicht sehen, dass sie noch mehrere Platten anhaben und eigentlich nur eine Platte ausmachen wollen und so weiter und so fort, dann kann das hier an dieser Stelle nicht vom System erkannt werden, sondern das System schaltet tatsächlich einfach alles aus und ähm, erwartet letztendlich von den Nutzis, dass sie dann das an der Stelle schon richtig machen. Und weiterhin ist es so, dass man ja schon relativ viele Eingaben machen muss, um zum Beispiel eben die Platte von der Stufe 9 auf die Stufe 0 runterzuschalten, wenn eben noch eine andere Platte ist an ist. Also Das heißt, wir haben hier auch nicht unbedingt das Prinzip der minimalen Anzahl an Schritte, um eben Fehler zu vermeiden, mit vorgesehen, sondern es kann hier durchaus passieren, dass man eben aufgrund der vielen Eingaben, die man machen muss, dann noch ein Fehler passiert, dass man zum Beispiel die Platte nicht ausmacht, sondern sie noch auf Stufe 1 lässt, dann ist sie noch heiß und so weiter und so fort. Kann also einiges passieren, ist nicht gut mit Berücksichtigung. Gut. Die zweite Kategorie von Empfehlungen, die wir hier haben, ist die Fehlertoleranz. Das heißt, dass gegebenenfalls das System mit Fehlern der Nutzis leben können muss. Das ist hier bei dem Herd tatsächlich vollständig gegeben. Egal, was ich falsch mache, der Herd kann damit leben. Letztendlich können vielleicht andere Dinge nicht damit leben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Platte zu heiß lasse, dann kocht vielleicht etwas über. Aber auch dafür ist letztendlich vielleicht schwierig, der Herd verantwortlich zu machen. Und die dritte Kategorie ist dann, dass eben auch Fehler behoben werden können. Zum einen sollte eben das System dafür entsprechend gute Fehlermeldungen bei Benutzungsfehlern machen, aber eben auch eine einfache Fehlerkorrektur ermöglichen. Und gerade das ist ja jetzt hier bei diesem Beispiel nicht gegeben. Wenn ich also diesen Fehler mache und schalte aus Versehen den gesamten Herrn aus, um dann wieder alles anzuschalten, so wie es vorher war, um also meinen Fehler zu korrigieren, muss ich dann tatsächlich jede einzelne Platte wieder einzeln anwählen, muss bei jeder einzelnen Platte sagen, ähm, welchen, welchen Zustand sie wieder haben soll, also auf welcher Temperatur sie eingeschaltet, äh, eingeschaltet sein soll. Und das sind sehr, sehr viele Interaktionen, die ich dafür machen muss. Das heißt, das System merkt sich dafür nichts. Und das ist natürlich eigentlich gar nicht mal so gut für eine effiziente Fehlerbehebung. Gut, und damit kommen wir dann auch tatsächlich zum letzten Prinzip, in den Interaktionsprinzipien, das ist die sogenannte Benutzerbindung. Bei der Benutzerbindung geht es darum, dass man sicherstellt, dass man immer eine einladende und motivierende Funktions- und Informationsdarstellung hat. Das heißt, dass einfach die Nutzerinnen und Nutzer gern mit dieser Nutzerschnittstelle dann auch interagieren und wenn möglich auch kontinuierlich mit der Nutzerschnittstelle interagieren, weil es eben entsprechend Spaß macht. Ganz wichtig ist, so eine kontinuierliche Interaktion kann man natürlich auch auf negative Weise erreichen. Also nicht, dass die Nutzis das selber gerne machen, sondern dass man sie dazu zwingt, es immer wieder zu machen. Das erreicht man dann über sogenannte Dark Pattern. Die sollte man hier an dieser Stelle vermeiden. Das sagt auch der Standard explizit. Man sollte eine kontinuierliche Interaktion erreichen, ohne eben solche Dark Pattern, die Nutzis dazu zwingen, etwas immer wieder zu verwenden, einzusetzen. Was sind die typischen Empfehlungskategorien hier? Das erste ist, wir sollten Nutzis bei der Bedienung einer Nutzerschnittstelle grundlegend motivieren. Das heißt, das System sollte immer positive Bestätigungen äh, bieten, sollte vielleicht auch antizipieren, was die Nutzis als nächstes machen sollten und damit positive Effekte erzeugen, wenn sie eben schon wissen, was vielleicht als nächstes kommt. Dann sollten die Systeme positive Emotionen hervorrufen, was natürlich eigentlich auch nur erreicht werden kann, wenn die ganzen anderen Prinzipien auch irgendwo schon eingehalten werden. Und ein System sollte natürlich eine entsprechende Attraktivität bieten. Gut, die Attraktivität ist bei solchen Herden mit Touch-Oberflächen meistens gegeben. Deswegen werden sie auch heutzutage so viel verkauft, weil eben man das Gefühl hat, Mensch, das wirkt neu, das wirkt modern, das ist irgendwie attraktiv. Da kann man vielleicht auch zeigen, guck mal. Und äh, dass das letztendlich vielleicht eher nachteilig an anderer Stelle ist, das wird dabei gern übersehen. Aber das ist bei diesem Herd mit dieser Art und Weise der Interaktion sicherlich gegeben. Schauen wir uns die nächste Empfehlungskategorie an, da geht es um Vertrauenswürdigkeit. Vertrauenswürdigkeit ist halt ein ganz wichtiger Faktor, gerade wenn es eben um personenbezogene Daten geht, also wenn ich irgendwo meine Daten vielleicht eingebe und hinterlege, das spielt bei dem Herd jetzt keine Rolle, aber es ist wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, wie kann ich Vertrauenswürdigkeit denn schaffen und wie kann ich auch entsprechende Informationen so bieten, dass meine Nutzis dann entsprechend Vertrauen in mich haben und der letzte ganz wichtige Punkt, der zur Benutzerbindung dazugehört, ist die Einbeziehung von Nutzis. Das heißt nicht nur, dass Nutzis unter Umständen in Dialog untereinander treten können, sondern auch in einen Dialog mit dem Hersteller und dass auch die Hersteller letztendlich zurück in den Dialog mit den Nutzis treten. Das ist das, was wir heutzutage bei Apps zum Beispiel bei den Stores ganz stark finden. Man kann hier auf der einen Seite ähm, letztendlich seine Bewertung abgeben. Die Nutzis können auch gegebenenfalls auf andere Bewertungen reagieren und die Hersteller können auch auf die Bewertungen reagieren und ähm, damit ist einfach ein gewisser Dialog zwischen den Nutzis und auch den Herstellern möglich. Und man erreicht damit letztendlich auch eine gewisse Nutzerbindung, weil vielleicht auch das Gefühl da ist, Mensch, da reagiert jemand auf mich oder es gibt auch andere, die haben ähnliche Probleme und die helfen mir irgendwo so ein bisschen. Das kann die Benutzerbindung letztendlich hochschrauben. Bei einem Herd wie diesem hier wäre das letztendlich auch möglich, dass es zum Beispiel einen vernünftigen Kundendienst gibt oder dass es auch ein Online-Portal gibt, wo man sich vielleicht über die Bedienung des Herdes austauschen kann. Das habe ich jetzt allerdings tatsächlich bei meinem Herd nirgends gesehen. Ich habe aber auch noch nicht so wirklich danach gesucht. Gut, damit sind wir die Interaktionsprinzipien alle einmal durchgegangen. Ist sicherlich ein etwas längeres Video geworden. Aber das lässt sich nicht ganz vermeiden, weil es ein großes Thema ist. Aber es ist auch schwierig dazwischen so irgendwie einen Cut zu machen. Schauen wir uns trotzdem noch die Übung zu diesem Video an. Bei der Übung geht es darum... Betrachten Sie bitte die Relevanz bzw. die Anwendung der Interaktionsprinzipien an einem selbstgewählten Beispiel. Das heißt, Sie wählen sich erstmal irgendeine Software oder eine Website oder irgendein anderes Produkt aus und überlegen dann, welche Aufgaben werden üblicherweise damit erledigt, welche Inter Interaktionsprinzipien sind jetzt hier an dieser Stelle relevant und welche dieser Interaktionsprinzipien wurden denn jetzt angewendet oder welche wurden tatsächlich vernachlässigt. Da bin ich auch immer ganz gespannt auf die Beispiele, mit denen sie dann letztendlich kommen. Da sind immer ganz spannende Beispiele dabei. Überraschen Sie mich bis zur Übungsbesprechung. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Viel Spaß mit diesen Inhalten und beim Rumsuchen und wir sehen uns in der Übungsbesprechung. Bis dann. Tschüss.